Affiliate Marketing für Anfänger. Es gibt so ein paar Sachen, die Affiliate Marketer, gerade wenn sie anfangen, falsch machen und genau die Sachen ähm, möchte ich dir jetzt zeigen, nämlich hier unten in der Beschreibung gibt es einen Link, einfach anklicken und dann kommst du zu einer Einladeseite, zu einem kostenlosen Webinar, was du dir unbedingt, wenn du jetzt mit Affiliate Marketing anfangen möchtest, Möchtest du dir das mal unbedingt mal angucken, dieses Webinar, da geht es um die Affiliate-Leads-Formel. Ähm, sehr wichtig am Anfang ist E-Mail-Marketing, also deine eigene E-Mail-Liste erstmal aufzubauen. Ich weiß, ähm, gerade am Anfang will man jetzt Kohle verdienen, Kohle verdienen. Aber es ist noch viel wichtiger, halt E-Mail-Marketing zu betreiben, deine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Mehr dazu im Webinar. Klicke jetzt hier unten in der Beschreibung auf den Link und melde dich zum kostenlosen Webinar an. Und ja, das ist wirklich meine mit einer meiner größten Empfehlungen, wenn du jetzt noch am Anfang stehst. Das Webinar ist auch kostenlos, also keine Sorge. Also jetzt hier unter dem Video einfach auf den Link klicken, dich kostenlos zum Webinar anmelden und dann wünsche ich dir noch viel Spaß und sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.